Willkommen um zurück oh, zu einer neuen Folge der First Beef. Diese First Beef Folge wird die beste aller Zeiten und ich garantiere Ihnen, dass sie Ihnen gefallen wird.